Wie kann ich Schülern ermöglichen, eine H5P-Aktivität zu bearbeiten? Ich lege dazu eine H5P-Aktivität an. Ich muss hier schon vorauswählen, vergebe einen Namen und gehe auf Speichern. Anschließend gehe ich in die Einstellungen, gehe auf lokale Rollen zuweisen, gehe auf Autor und füge die Schüler hinzu die diese Aktivität bearbeiten sollen. Das war's schon.